Manche kennen ihn schon. Ein gelungener Einstieg in den heutigen Abend. Bei den ersten Tönen war ich geneigt, meine Augen zu schließen und wer es schon mal erlebt hat, konnte sich gut hineindenken in äh, äh, einen altehrwürdigen japanischen Tempel äh, mit schönem Holz und Tatami-Matten. So klang der Auftakt ihrer Musik der dann sich erweitert hat in eine schöne Polyphonie. Das war sicher so gewollt. Toll. Ähm, ein, ein Exempel, ein Beispiel, eine, äh, ja, ein Symbol für den heutigen Abend, wo Menschen, ganz, unterschiedlicher, ganz unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Herkunft zusammengekommen sind, um nämlich die Dreifachkatastrophe in Fukushima, wir haben ja in diesen Tagen am 11. März, den vierten Jahrestag dieser Katastrophe, wo in einem bisher unbekannten Ausmaß eben ein Erdbeben, ein sehr starkes Erdbeben in, der, in dem Meer, in dem nordjapanischen Meer, ein akw supergau und eine riesen Tsunamiwelle zusammenkam und so dieses Nordjapan-Katastrophal getroffen haben. Die, eine der größten Industrienationen der Erde. Und wie war sowas möglich? Im Nachhinein weiß man nun, dass eben die Schutzmauer des Atomkraftwerkes viel zu niedrig war, dass, es, dass sie keinen Schutz bieten konnte gegen die zerstörerischen Wellen des Tsunamis. Wir alle wissen, dass Radioaktivität keine Grenzen kennt und die Folgen dieses Unglücks sind eben, dass täglich, stündlich, minütlich zig Kubik Kubikmeter verstrahltes Wasser in den Ozean gelangen und die Katastrophe eben nicht zu Ende ist, sondern immer noch andauert. 20.000 20 Menschen starben damals Viele Tausend sind bis heute vermisst, der Schmerz bleibt für die Menschen da, dort, das Leben gehört zurück, auch wenn sich vieles verändert hat. Wieder ein Jahr mehr, ein Jahr länger. Alltag, ist es überhaupt möglich in dieser Umgebung Alltag zu leben? Wir werden es heute Abend erfahren. 160.000 Menschen wurden damals umgesiedelt, mussten ihre Heimat, die Umgebung des Atomkraftwerks verlassen und damit alles aufgeben, leben bis heute zum Teil in Sammelunterkünften. Nach und nach werden sie gedrängt, wieder zurückzukehren. Die Kosten, die dadurch entstehen, entstehen, durch die Umsiedlung, man will wieder Normalität einkehren lassen zum Teil mit primitiven Mitteln, wird die kontaminierte Erde abgetragen, wird abgeschaufelt mit, mit Maschinen, mit Besen und Wasser, wird geschrubbt. Es sieht sehr hilflos aus, was man da beobachten kann. Wie kann man Menschen helfen, die einer erhöhten, unsichtbaren Strahlung ausgesetzt sind, bis heute? Die natürlich Angst haben um sich selbst, um bleibende Angst haben verbleibenden Schäden, die natürlich Angst haben um ihre Kinder, ihre Familien. Wie kann man Menschen helfen, die immer noch traumatisiert sind, weil sie Angehörige verloren haben, weil halbe Dörfer ausgelöscht wurden. Welche Lehren kann man, muss man ziehen? Wir hören gerade wieder in diesen Tagen, dass in England ein neues AKW gebaut werden soll. Und wir hören auch und erfahren immer wieder durch Berichte, dass eben in Japan eine offene Berichterstattung kaum möglich ist, Diskussionen erschwert werden, politische Urteilsbildung auch erschwert ist, Nachrichten sollen nicht nach außen bringen, Gesetze werden verschärft, restriktivere Handhabe der Pressefreiheit wurde eingeführt. Wer schon mal in Japan war, der weiß, es ist ein wunderschönes Land, auch deshalb, weil man ein Miteinander pflegt, was von Harmonie bestimmt ist. Aber dieses Streben nach Harmonie und nach Ausgleich macht es eben auf der anderen Seite auch wieder sehr schwierig, politische notwendige Diskussionen offen durchzuführen und auch kontrovers eben zu diskutieren. Das ist in diesem Land äußerst schwierig. Menschen, die eine andere Meinung sind, die unangenehm auffallen, die ihre eigene Meinung tun, die abweicht vom Mainstream, die werden schnell ins Abseits gestellt oder man beachtet sie einfach nicht mehr, ohne auf sie einzugehen eben. Auch eine Folge der Missachtung. Sie werden einfach totgeschwiegen. Aber die Folgen der Katastrophe sind eben so bedrängend. Wir konnten es ja auch schon in einigen Berichten im Fernsehen beobachten und verfolgen, dass viele Japanerinnen und Japaner so nicht mehr weitermachen. Schon einige Jahre und immer noch weiter, dass sie einfach nicht zur Normalität zurückkehren wollen. Sie engagieren sich, sie organisieren sich, sie sammeln Informationen, machen sich kundig. Davon werden wir heute Abend hören. Mit ihnen haben sich Menschen überall auf der Welt solidarisiert, auch, in, auch bei uns in Baden-Württemberg. Wir haben gerade hinter uns eine Tagung, eine große Tagung in Arnoldsheim in der Evangelischen Akademie. Eben jedes Jahr treffen sich dort Menschen und diskutieren die Folgen der Atomenergie und die Möglichkeiten, neue Energieformen voranzubringen, gerade auch in Japan, was besonders schwierig ist. Die evangelische Landeskirche hat damals spontan nach der Katastrophe beschlossen, eine Million Euro für die Opfer zur Verfügung zu stellen und gerade vor einigen Wochen wurde der letzte Betrag zur Unterstützung an verschiedene Organisationen nach Japan überwiesen. Wir heute Abend und das finde ich auch was Besonderes. Wir vertreten ja ganz unterschiedliche Organisationen. Die Anstifter sind dabei, dann IPPNW Ärzte gegen den Atomkrieg, Evangelische Mission in Solidarität. Wir haben gemeinsam eingeladen und haben uns vernetzt und so war es eben wieder möglich, diese Veranstaltung hier diese Veranstaltung heute hier Abend zu haben. So haben sich auch bei uns Netzwerke gebildet von Menschen, die sich engagieren und einbringen wollen, um so jenseits der politischen und ökonomischen Interessen unsere Stimme zu erheben und uns zu solidarisieren. Wie gesagt, die Gäste, wir haben vor allem eine Gästin heute Abend, Frau Masami Kato, Sie kommt gerade, ist gerade vor einer Stunde angekommen auch von dieser Konferenz in Arnoldsheim, und sie hauptsächlich wird uns heute Abend berichten, wie Menschen in den verstrahlten Gebieten leben müssen. Sie ist jede Woche dort, hat Kontakt, hat den Auftrag, Projekte voranzubringen, Projekte zu unterstützen, zu organisieren und den Menschen dort zu helfen. Sie wird auch am Sonntag bei der Kundgebung in Neckar-Westheim mit dabei sein. Dann begrüßen wir natürlich alle, die mitgemacht haben, die sich engagiert haben. Und als nächstes wird jetzt Dr. Jörg Schmidt von der IPPNW berichten, welche gesundheitspolitischen Konsequenzen die Situation in Japan mit sich bringt für die Betroffenen womit wir rechnen müssen, wie es möglich ist, überhaupt in dieser Situation Schritt für Schritt voranzugehen und eben nicht Normalität einkehren zu lassen, die es nicht gibt. Bitteschön. herzlichen Namen der Sie erinnern sich alle, das sind also die Bilder, mit denen wir und auch zukünftige Generationen den Dreifach-Superbau in Fukushima, der vom 11. bis 15. dritten ging, verbinden werden. Das sind die Bilder der nuklearen Explosion, die um die Welt ging. Es blieben zurück Ruinen und äh, das, was äh, so Konstatieren ist, es ist die größte bisherig bekannte radioaktive Versorgung der Weltmeere geschehen, in einer riesigen Größenordnung. Peter Beckerel. Äh, 79, also ungefähr 80 Prozent gesamten, des gesamten radioaktiven Inventars ist über den Pazifik niedergegangen, sogar 20 Prozent auf im japanischen Land, insbesondere im in Fukushima-Distrikt, im Osten und Nordosten Japans, aber auch in der Hauptstadtregion Tokio. Hier sehen Sie nochmal die Verstrahlungskarte des Weltmeeres. Sie sehen hier eine Agenda über die Jahre, wir sind hier im vierten Jahr. Sie sehen also, das ist das leicht blaue, der die ursprüngliche radioaktive Fallout, über die Meeresströmung bewegt sich sozusagen wieder zurück. Sie bedenken aber bitte, dass, das werde ich gleich noch erzählen, äh, erklären, dass die radioaktive Verseuchung der Weltmeere ununterbrochen weitergeht. Das heißt, diese äh, Spirale hier, äh, die dreht sich ununterbrochen auf dem Pazifik. An Land, ich habe diese Karte hier mal nochmal genommen, weil Sie sehen hier zum Teil das ist eine Cesium-137-Karte. Das, das sind oft benutzte Verschreibungskarten, weil diese Verschraubungskarte kann vom Flugzeug aus gemessen werden. Sie sehen hier diesen Punkt, das ist Fukushima im Zentrum dieser roten Sie sehen hier Tokio. Und dieses Bild macht das nochmal deutlicher: das ist wieder eine Cesium-137. Verstrahlungskarte. Sie sehen hier im großen Distrikt von Tokio, äh, sehen Sie, wie nah die Verstrahlung äh, auch des Bodens äh, an Tokio selber heranreichen. Von Fukushima nach Tokio sind es ca. 250, 230 Kilometer. Es gibt keinen Grund, in Warnung auszusprechen. Äh, und, äh, welche Bilder im Moment aktuell sind. Wir haben jetzt zwei kurze Filme. Ja, uns war es wichtig, Ihnen einfach ein Bildeindruck zu geben, dass sind Aufnahmen von familialisch war, der ja einen Film in Fukushima vor Ort drehen durfte. Wie sieht die Situation im Moment aus? Ich wollte zunächst mal eine gute Nachricht in den Vordergrund stellen und an den Anfang. Das heißt, die Brennelementbergung aus dem Zwischenlager des Reaktors 4 wurde am 5.11.2014 abgeschlossen. Es wurden 1331 Brennelemente entfernt und was wichtig ist, ohne Störung konnten auch elf verformte Brennelemente tatsächlich entfernt werden. Das ist eine große technische Meisterleistung, Gott sei Dank. Das Gebäude war ja einsturzgefährdet, und äh, von daher musste es auch so zügig wie möglich gehen. Äh, die Situation vor Ort ist folgende, die Reaktoren 1 bis 3 müssen weiterhin ununterbrochen gekühlt werden. In allen paar Fällen kam es ja zur Kernschmelze, man braucht dazu 530 Tonnen pro Tag. Die Schmelzmasse äh, hat natürlich die Reaktorböden durchschmolzen, und deswegen hat dieses Wasser, das von oben immer wieder hineingekickt wird äh, Grundwasserkontakt und weil es Grundwasserkontakt hat, äh, fließt es auch ins Meer ab. Pro Tag sind das 400 Tonnen verstrahltes Wasser, das in den Meer, in den Pazifik fließt. Deswegen auch, äh, hält sozusagen diese Verstrahlungskarte des äh, Pazifiks einfach an. Ein Problem ist noch, sind die Lakes in den Wassertanks, da komme ich gleich nochmal dazu, und insgesamt die Winde und Stäube, das heißt die äh, radioaktiv verseuchten Gebiete nordostjapans, japans äh, sozusagen gegeben Wind kommt neues radioaktives Material natürlich in die Städte und Dörfer. Die vielen Säcke, die Sie gesehen haben, kennzeichnen auch ein Stück weit die Hoffnungslosigkeit, weil mit dem nächsten Wind äh, ist der Boden natürlich wieder kontaminiert. Eine Besonderheit in Japan, dass ein Teil des radioaktiv verstrahlten Mülls tatsächlich verbrannt wird und damit ähm, in Müllverbrennungsanlagen und damit äh, wird äh, die äh, Verstrahlung japanweit erreicht, äh, also findet äh, japanweit eine Verstrahlung statt. Wir haben jetzt, ich habe Zahlen aus äh, September 2014, das sind jetzt die mehr aktuellst möglichen. Wir haben jetzt im Moment in Fukushima äh, 6 Milliarden äh, Liter kontaminiertes Wasser. Äh, es gibt von den Räumlichkeiten her äh, noch äh, eine Milliarde ungefähr Platz. Äh, das wird aber nicht ausreichen. Sie haben es vorhin schon gehört, äh, dass durch diesen täglichen, gigantischen Wasserunfall äh, werden, äh, werden die Lagerkapazitäten spätestens in zwei Jahren erschöpft sein. Insgesamt haben wir jetzt 1700 Behälter, davon sind 350 diese Großtanks, die hier noch auf dem Bild zu sehen sind. Ständig geschehen Lecks. Ich habe mir die Mühe gemacht, einfach mal aus dem Fukushima Diary, aus dem Tagebuch, das im Internet verfügbar ist, die Lecks einfach mal rauszunehmen. 2013 im Dezember vier Lecks. Am 24. An Weihnachten 2013 sind aus zweitens 225 Tonnen kontaminiertes Wasser rausgelaufen. Die bisher schwierigste Leckage war jetzt im Oktober und es gab Schalwerte, die noch nicht mal erreicht worden sind in den Tagen des Supergaus. Wir haben gemessen, bis zu 190.000 Bäcker pro Liter, 10.737, das sind offizielle Zahlen von TEPCO, nur zum Vergleich, äh, in der, äh, im Rahmen des, äh, der Kernschmelze im März 2011 waren es nur 47.000 Bäckere. das heißt durch einen äh, Taifun, der genau in diesen Tagen war, sind sozusagen äh, äh, solche Wassermassen wie über Fukushima nieder dass sozusagen die ganzen Reaktoren wie ausgespült wurden. Noch äh, jetzt vor wenigen Tagen, am 22.2 äh, gab es eine Messung, dass eine 70-fache Erhöhung an den Messstellen im Meer erfolgt ist und war. Erhöhung von was? Erhöhung der der, äh, der der Konzentration. Aber nicht der vor dem GAU, sondern äh, äh, des vor dem Gau. Also das ist immer wieder dieser Normwert, der ist 0,03 pro Liter und Sie sehen in welchen Größenordnungen, Millionenfach ist das eine Erhöhung der Radioaktivitätszahl. Aktuell, Sie haben sicher gehört, es wurde versucht, einen Eiswall zu bilden, um diese ständige, dieses Ablaufen des radioaktiven Grundwassers ins Meer zu verhindern. Ich habe jetzt eine Zeitungsmitteilung aus dem August. Dort muss der Tempo eingestehen, dass, sie, dass die bisherigen Vereisungspläne gescheitert sind. Man hat nicht möglich machen können, dass, dass das Grundwasser vereist wird und dadurch eine Barriere entsteht. Man hat es nur 90 Prozent der, der Bohrlöcher geschafft, aber wenn in dieser Eiswahl ein Loch nur ist, ist sie unsinnig. Und so dass die Techniker jetzt nochmal sich überlegen, ist das überhaupt möglich, äh, diesen Eiswald äh, zu bauen? Äh, Das ist sehr skeptisch zu betrachten. Die gesundheitspolitischen, die gesundheitlichen Folgen, die wir benennen können. Äh, es, ist, es gab nach Fukushima ein Geburtendefizit. Insbesondere in der Präfektur Fukushima, neun Monate nach dem Unfall, kam es zu einem Defizit von fast 14% Prozent in der Präfektur, in den angrenzenden Fukushima-Regionen äh, auch nicht so deutlich äh, als Vergleich das restliche Japan. Wir haben äh, im, vom Januar bis September 2012 eine äh, 25% erhöhte Säuglingssterblichkeit beobachten müssen. Äh, das sind Zahlen, die wir leider auch von Tschernobyl her schon kennen. Sie haben alle von den dramatischen Schilddrüsenveränderungen und Erkrankungen der Kinder in der Präfektur Fukushima gelesen. Ich habe hier jetzt nochmal alle Zahlen, auch die aktuellen, zusammengefasst. Es gab Bis 2012, 2013 hat man versucht, alle japanischen Kinder in dieser Region bis 18, das sind knapp 300.000, zu untersuchen. Man hat also festgestellt, dass bei diesem ersten Survey 48,5% haben Schilddrüsenveränderungen, 87 Fälle von operierten Schilddrüsenkrebs waren in dieser Zeit zu beobachten. Und insgesamt sind sozusagen noch 20 Fälle offen, die sind noch nicht operiert. In der Feinnagelbiopsie sind sie aber bereits als Krebs diagnostiziert. Immer als Kernwert. Schilddrüsenzysten und Knoten gibt es normalerweise nicht bei Kindern und Schilddrüsenkrebs schon gleich gar nicht. In der Zeit vor Fukushima äh, gab es sozusagen im statistischen Mittel 0,5 äh, Schilddrüsenkrebsfälle äh, und wir haben äh, also, also als absolute Zahl weniger als ein Schilddrüsenkrebsfall eines Kindes in ganz Japan. Und wir haben jetzt hier innerhalb dieser in überschaubarer Zeit schon über 100 Krebsfälle. Die aktuellen Zahlen bis, 2000, bis 2014, man, hat, man untersucht sozusagen diese Kinder fortlaufend und man beginnt sozusagen jetzt alle nochmal zu untersuchen. Man hat festgestellt, die Zahl der Zysten, die als Krebsvorstufen zu bewerten sind, ist jetzt mittlerweile auf fast 60% Prozent gestiegen. In absoluten Zahlen heißt das 12.000 Kinder, haben sozusagen sich noch zusätzlich verschlechtert der, der, gegenüber dem Ausgangswert bis 2013. Dramatische Befunde. Insgesamt muss man festhalten, sind Krebserkrankungen natürlich in einem hohen Ausmaß zu erwarten. Als IPBMW haben wir darüber eine Studie verfasst. Es ja, ist immer mit einer bestimmten Unsicherheit äh, äh, natürlich behaftet. Die erwarteten Krebserkrankungen nach externer Schreibung. Wir unterscheiden dann nochmal nach einer Nahrungsaufnahme. Wir haben hier die erwarteten schweren Erkrankungen der Arbeiter. Und wir haben, dass die Schilddrüsenkrebsfälle. Äh, die inoffizielle unscare UNO-Organisation rechnet mit 1016 Krebsfällen von Kindern, nochmal mit dem Faktor 2 mal 2 bis 3, weil wir andere Multiplikationszahlen nehmen. Sie sehen, es ist ein gigantisches Ausmaß an Leid. Sie müssen sich vorstellen, jede Krebserkrankung ist nicht nur für den Betroffenen, sondern natürlich auch für die Familie schwer zu tragen. Wir gehen davon aus, dass ungefähr die Hälfte derjenigen, die Krebs haben werden auch daran sterben müssen. Was oft unterschätzt wird, ist, es gibt für die Krebserkrankung ein strahlbedingtes Risiko und das ist identisch mit dem Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erkranken. Das betrifft Bluthochdruck, Herzinfarkt und auch die pulmonalen Herzerkrankungen. Obwohl das alle Beteiligten wissen, also das ist jetzt das BEI-Kriterium, das ist ein offizielles Kriterium der WHO. Trotzdem wird in Japan werden nur Schilddrüsen-Screenings und nur bei Kindern durchgeführt und nur im Fukushima-Distrikt. Alle anderen Gebiete werden nicht präventiv untersucht. Das Komitee der Vereinten Nationen für die Folgen von Schale und Unfair sagt, zu den Zahlen, die wir jetzt auch ganz offensichtlich haben, auch zu den Schilddrüsenkrebsfällen, Offiziell im letzten Bericht aus 2013, es sei kein erkennbarer Anstieg von Krebserkrankungen zu erwarten, der mit der Strahlen-Exposition von Fukushima in Verbindung gebracht war. Eine, eine, äh, äh, also Unvorstellbar, wie die äh, uns zu dieser Schlussfolgerung kommen kann. Es ist so, ähnlich wie die japanische Regierung, sagen die, die Kinderkrebsfälle, die hat man vorher einfach nicht entdeckt. Sie verleugnen damit ja, äh, natürlich, dass es schon vorher die Zahlen ja gab. Es gab schon Untersuchungen in Japan über Schildgrößenkrebs, ich hatte es Ihnen gesagt, weniger als ein Fall in ganz Japan, dass es eigentlich einen Referenz- und Ausgangsweg gibt, der wird aber verleugnet. Wie sieht jetzt denn eigentlich die erneuerbare Energie in Japan aus? Ja. Man hat die Regierung Konsequenzen gezogen. Ich habe hier ein paar Daten mal genommen. 2010 vor dem Fukushima-Unglück waren die erneuerbaren Energien bei 1,1% Prozent des Strombedarfs, 8,5% wurde und wird mit Wasserkraft erzeugt. Vor Fukushima knapp 30% Strom durch die AKWs. Es gab dann nach dem Fukushima-Unglück eine ein Einspeise, erstes Einspeisevergütungsgesetz mit der Konsequenz, dass jetzt heute bereits 4,4% erneuerbare Energien in Japan zur Stromproduktion beitragen, äh, insbesondere Photovoltaik. Aber AB, der Premierminister, sagt, die Atomkraft ist eine wichtige Energiegrundlage für Japan. Deshalb hat man ein Ausbauziel, jetzt kürzlich erst vor einem Jahr, verabschiedet, dass einen ein Zuwachs durch erneuerbare Energien bis von 2020 bis 13,5% Prozent nur vorsieht. Sie sehen hier oben, hier ist der Gesamtbetrag, der 2014 schon erreicht war. Das heißt, in fünf, fünf Jahren will AB nur noch einen Anstieg von unter 1%. Das ist die Energie. Das ist die Bremse der erneuerbaren Energien, die AB vorsieht, weil sie die Inbetriebnahme weiterer Atomreaktoren oder die Inbetriebnahme von Atomreaktoren plane. Darüber hinaus exportiert die japanische Nukleartechnik wieder Atomkraftwerke, insbesondere jetzt in die Türkei. Das ist der Grund, warum die japanische Regierung sagt, Wegen der Strahlenfolgen muss man sich keine Sorgen machen. Es ist jetzt vorgesehen, es gibt jetzt im Moment noch 48 AKWs in Japan. Es gibt jetzt zwei Standorte, an denen dieses Jahr die Reaktoren wieder in Betrieb genommen werden sollen. Das eine ist Takahama hier an der Küste und das zweite ist Sendai hier unten. Ich habe Ihnen die seismografische Karte der... Der Platten, die Japan und Erdgehen auslösend noch nebenbei hingelegt. Sie sehen hier, genau hier an dieser Konvergenzplatte befindet sich Takahama und genau hier an dieser philippinischen Platte befindet sich Sendai. Also wiederum ein großes, eine große Gefährdung, wenn die Reaktoren eingeschaltet werden. Ich will noch kurz eine Größenordnung sagen, im Monat finden in Japan über 70 Erdbeben statt, weil das eben so ein Hoch-Erdbeben-Risikogebiet ist. Das ist das AKW Takahara, unten sehen Sie das schöne Hochglanzbild vom Betreiber aus Japan selber. Es befindet sich 70 Kilometer von Kyoto. Das AKW Sendai hat eine Besonderheit, weil es in 70 Kilometern Entfernung, man sieht ihn hier hinten noch, des Vulkans Sakurajima ist. Und ich habe Ihnen mal kurz noch dazu aufgeschrieben, wann denn die letzten Ausbrüche. Die Vulkanausbrüche waren, der letzte war am 24.10.2014. Ein Vulkanausbruch kann bedeuten, dass es zu einer hochgefährlichen Situation kommt, weil Aschenregen auf die Hochleistungs-, und Hochspannungsmasten sich niedersetzen kann, mit der Folge, dass der Strom eventuell nicht mehr abtransportiert wird und es kommt dann zu einem Aufheizen des Reaktors. Das ist ein schöner Schwerfall. Ja, die Antwort kann natürlich aus unserer Sicht nur lauten, bei bei was auf Japanisch heißt, AKWs weltweit abschalten. Das wollte ich Ihnen so für mal kurz auf den Weg mitgeben. Und Frau Kato wird jetzt nach einer kurzen Musik nochmal von David Stütze über die Situation der Menschen vor Ort sprechen. Vielen Dank. eigentlich gedacht, ich spiele auch mal eine normalere Musik oder ein Lied, weil das äh, so anhörbar ist, aber sonst ist es improvisiere wieder so was. Thank mm -hmm. you. Ich begrüße recht herzlich Frau Kato und äh, vielleicht, wenn wir Sie noch mal mit einem kurzen Applaus auch für Ihre lange Fahrt begrüßen möchten. Guten Abend, mein Name ist Kato. Geht nicht? Geht nicht? Sie hat gesagt, guten Abend, ich heiße Kato. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie mich als Rednerin in Ihrem Reihen empfangen. Ich möchte heute auf Japanisch meine Rede halten. halten. Ich möchte heute auf Japanisch meine Rede halten. Ich heute auf Japanisch meine Ich Ich halten. Ich arbeite für die YWSGA, also das ist der Verbund christlicher Frauen in Tokio. Und seit letztem Jahr, April, bin ich verantwortlich für die Opfer oder für die Geschädigten für dieses Supergaus in Fukushima. Ich möchte Ihnen heute mitteilen oder vortragen, was wir in Fukushima uh, alles machen und bewirken wollen und bewirkt haben. ,あの uh, Sie möchte ganz kurz erklären, was für eine uh, Organisation der Verbund der christlichen Frauen Tokio ist. Das ist eine Organisation von Frauen, die vor allem für den Frieden sich einsetzen. Es geht auch, Japan hat uh, Atom. Abwurf, also einen Atombombenabwurf in Hiroshima gehabt. Also darüber informieren Sie sich und informieren die Leute, beziehungsweise es geht auch um den uh, neuen Paragraphen des japanischen Gesetzes, den Friedensparagraphen. Diese uh, Organisation vertritt uh, die... Meinung, dass äh, nach Hiroshima es keine friedliche Anwendung von Atomkraft geben kann, also auch keine Atomkraftwerke. Und das ist ein Bild, da sind, äh, stehen sich für den Friedensparagrafen ein, der muss man dazu sagen, in Japan nun weg rationalisiert werden möchte von der Regierung und da sagen sie nein, brauchen zum so, Friedensparagrafen, den Paragrafen des asiatischen Grundgesetzes. Dann möchte ich übergehen und was wir in Fukushima alles machen, mit den Kindern zusammen, was Veranstaltungen gemacht werden. Also nach dem <lacht> Superbau hat die Organisation ein, ein, ein etwas ins Leben gerufen und das nennt sich COM 7300 Also COM bedeutet WIS, das heißt zusammen. Und 7300 sind die Tage, 20 Jahre. Sie wollen also diese... Dass, diese ja, dieses Event möchten Sie auf jeden Fall 20 Jahre weiterführen, um den Kindern dort und um den Leuten in Fukushima zu helfen. 20 Jahre Also diese 20 Jahre möchten Sie gemeinsam mit den, mit den Leuten von Fukushima <lacht> in, äh, 11 März, wie Sie wissen, Uh, Jährt sich das, uh, dieser Supergau diese Tragödie zum vierten Mal? So, so, da so, die Leute in Fukushima und inmitten dieser die Atomaren Fukushima, und die Leute, die zurückgeblieben sind, die können auch nirgendwo hin. Sie haben keine Möglichkeit wegzugehen. Also sie müssen dort weiter verharren. Und das, das, so liegt das der Mini. Und da haben wir uns gedacht, gut, wenn sie nicht weg können, wenn sie ihr Leben dort weitergestalten müssen, versuchen wir sie wenigstens uh, in anderen Regionen Japans einzuladen und sie für eine gewisse Zeit ein bisschen weg in die Natur, also weg von dieser ganzen versäumung zu bringen. Eins davon ist jetzt, wie Sie hier im Bild sehen, das Programm, die Jugendlichen, die Kinder auf eine, zu einer Art Kuraufenthalt einzuladen. Und das Ziel ist, dass die Familie mit den Kindern zusammen einfach einmal den Tag genießen können und erst Wasser ins Wasser gehen können, ohne zu überlegen, ist das Wasser jetzt verseucht, ja oder nein, kann ich das essen, ja oder nein, einfach mal, dass die Leute abschalten können. Es ist die, mit, also die Organisation arbeitet mit verschiedenen Regionalorganisationen zusammen und das sind alles ehrenamtliche Leute und da möchte man mit den Familien zusammen in den Wald gehen, um Natur zu erleben und natürlich auch natürliche Produkte essen, also Nahrungsmittel aufzunehmen, dass sie sich auch, also auch aufnehmen können. 福島では外で子供たちが思い切り体を動かすことができないので、また建物に非常に気をつけなければいけないので、このような取り組みはとても喜ばれています。Also die <音楽><音楽> ドイツそして、例えば、<笑> und so dass sie weiter entfernt sind und mal etwas anderes aussehen. Und das nächste ist das Second House. Das bedeutet, es gibt ein Haus in einer, also das zweite Haus, das ist das Thema. Second House ist ein Projekt der E-Mail des Kuchshina. Es ist so eine Art Ferienhaus oder Ferienwohnung, wo die Leute einfach mal für eine gewisse Zeit, für eine, für zwei, zwischen zwei und äh, drei und zwei Wochen, einfach drei Tage oder zwei Wochen hingehen können und einfach mal abschalten können, den Stress hinter sich lassen können. Dass sie einfach mal wieder sich selbst sein können, die Kinder. Die Kobe. Zum Beispiel Kobe, das ist 800 Kilometer von Fukushima entfernt, da steht auch ein Haus. Nagoya, 580 Oder in Nagoya, 580 das ist 580 Kilometer von Fukushima entfernt. Yokohana. Oder Yokohama, 380 Kilometer entfernt. Und das ist von Nagoya, also das Bild zeigt, jetzt, das Haus in Nagoya ist Und das ist in Yokohama, und das ist in, in Kobe. Uh, das wird ehrenamtlich uh, zur Verfügung gestellt, also frei zur Verfügung gestellt. Und Uh, die, auch die, der Verbund christlicher Frauen dieser Region sorgen sich, kümmern sich um dieses Gebäude. Es ist natürlich sehr teuer, von Fukushima dorthin zu kommen. Es ist eine lange Entfernung in Japan zu reisen. Es ist sehr teuer und deswegen uh, kann ich sehr gut kosten. Und, uh, wir kommen, also, und ihre Organisation kommt für diese. Für für diese Kosten auch. Und auch diese Kosten werden von der Spende aus Deutschland getragen. Das nächste ist Ka -Karo Fukushima, ja. das Thema Ka Karo-Fukushima. Fukushima. Fukushima in der Stadt das ist in der Nähe von, also dieses Karo, jetzt weiß ich gar nicht genau, was ist das Karlo, Karlo, Karlo, Karlo war also, der ist. Karo, Karo, Karo, Sinianer. Also Karo bedeutet äh, geliebtes, äh, geliebtes Gebäude oder so ähnlich. Das kann man ganz schlecht übersetzen. Und das ist in der Nähe vom Bahnhof in Fukushima. Okay. Und in diesem Gebäude, das ist so eine Art ja, Gemeinschaftsraum, wo alle zusammenkommen können. Und da hilft man den äh, Frauen, die Angst um ihre Kinder haben, die Probleme haben. Da kommen, können die Frauen herkommen, hinkommen und äh, man, man gibt ihnen Hilfeleistung, Hilfestellung. Hilfestellung. Dieses uh, Bild zeigt, dass unsere Bild wie eine, eine deutsche junge Frau zu dieser zu, die, uh, zu diesem Ort kam und mit den Kindern deutsche englische Spiele gespielt hat, gesungen hat und sich mit den Kindern vergnügt hat. Und es gibt dann auch Viele verschiedene Seminare für die Mütter. Zum Beispiel nähen. Und mit Aroma Ölen, zum Beispiel Parfüm äh, Seminar. Hier ist eine Psychotherapeutin da, die die Probleme, also eine Gespräch, Gesprächskunde, die, die auf die Probleme der Damen oder der Frauen angeht. Und warum wird so etwas veranstaltet? Es geht darum, dass die Frauen ihre Stimme verloren haben, mehr oder weniger. Also sie können nicht mehr so offen reden drüber, sondern. Sie brauchen einen Ort, wo sie sich richtig aussprechen können. Und deshalb wird dieser Raum zur Verfügung gestellt, wird ein nee veranstaltet, zum Beispiel, um den Frauen auch wieder einen Ort zu geben, wo sie sich austauschen können, wo sie über sich oder über ihre Probleme den Alltag sprechen können. Und dann haben sie auch ähm, Und da ja, haben Sie Gärtnerei, also die Gärtner. Ich möchte noch ein bisschen über Fukushima Fukushima eingehen. Die japanische Regierung sagt, Fukushima ist jetzt nach diesen vier Jahren sicher. あの、<laughs> <政府は土線作業, coughs> を進め also das ist jetzt die kontamentierte Erde, die allerdings nicht, also im Wohngebiet steht, wenn man nicht weiß, wohin damit. Und das ist auch wieder Erde, die uh, bei einem auf, um, am Park, im Stadtpark, also am, am Stadtpark, einfach auf <laughs> Natürlich also kommen auch Kinder auf, auf den Park oder zum Park und spielen dort. Das gibt es ja auch die, äh, das Arbeitsamt, ist die Antwort. Ach, und was äh, hinten, das Gebäude, das ist das Jugendgefängnis. Äh, <lacht> 街の中の公園<笑> Aber äh, tut man den eigenen Geigerzähler zu, ja, zur Hand nehmen, sieht man, es gibt Unterschiede zum offiziellen. Also 0,193 also, und. Aber das, was man selber in der Hand hat, ist 0,22. Also die Regierung hat es so aufgestellt, dass sie natürlich ein bisschen weniger als これだ。sagt die regierung die das essen in fukushima die nahrungsmittel in fukushima keine gefahr。eine mensa also und äh, in dieser Schule wird das äh, Gemüse von Fukushima aufgetischt. Muss aufgetischt werden. Ne? Aber keiner verbirgt sich, also die Regierung verbirgt sich natürlich nicht dafür. Und die Frauen in Fukushima, die Mütter, sorgen sich extrem für die Kinder. Also vorher, wie Sie schon gehört haben, Schilddrüsenkrebs vermehrt sich immer mehr und das ist auch wirklich tatsächlich der Fall. Aber es gibt keine offizielle Berichterstattung. Für und dadurch, dass die Regierung natürlich sagt, ja, uh, Fukushima ist sicher, es gibt keine Gefahr mehr, uh, glaubt ganz Japan, okay, dann ist es sicher. Und wenn Mütter natürlich auf die Straße gehen und sagen, unsere Kinder, wir haben Angst, dann sagen die offiziellen Behörden, ach, ihr habt Seid übertreten, ihr habt zu viel Angst, das stimmt doch gar nicht. Deshalb haben die Frauen oder die Mütter natürlich das Problem auch in der Familie. Es das heißt ja, es ist alles sicher es übertreibt doch nicht. Also sie haben auch deswegen sagte ich ihre Stimme verloren. 取り残されてて3つのてててて <笑> Möglichkeiten durch dieses Second House zum Beispiel, also dass ein Ferienhaus gibt oder dass die Kinder vielleicht mal für eine gewisse Zeit in den Ferien auch wegkommen, also mit den Familien zusammen, dass man wieder zu sich findet, möchten wir, dass die Frauen gestärkt werden und dass sie wieder sagen können, was sie wollen und dass sie auch wieder Stimme, und ihre Stimme Gehör finden. Und das heißt, und ich würde mir wünschen, dass, dass ich noch mehr Leute hinter mir versammeln kann, innerhalb von Japan und außerhalb von Japan, dass wir noch mehr Gehör finden. Das war das jetzt von meiner Seite. Ich habe aber noch einige der ganze zum Schluss. Unsere ganzen Aktivitäten sind von Deutschland gesponsert worden. Dafür möchten wir uns ganz, ganz herzlich bedanken und konnte nur das, das, das war, wurde uns ermöglicht, so etwas zu machen. Auch, natürlich gab es in Japan auch äh, ehrenamtliche oder verschiedene äh, Vereine, die uns geholfen haben. Nur natürlich mit der Zeit, Sie wissen es, es ist ja alles sicher, es würden immer weniger mit den Jahren. Und dadurch natürlich, wenn die Regierung sagt, es ist sicher, gibt es auch der Regierung kein Geld. Es wäre wirklich traumhaft, wenn ich noch ein bisschen, also wenn, wenn Sie wenn ich ihre Spenden mit nach Hause, mit nach Japan nehmen könnte. Und für die Kinder, die ja eigentlich auch sehr begrenzt aktiv sein können, gäbe es vielleicht noch die Möglichkeit, Homestay zu machen, also sprich in eine, für eine gewisse Zeit in eine Gastfamilie zu kommen und bei der Gastfamilie einfach mal für drei, vier Wochen zu leben und einfach ohne Angst leben zu können. Das wäre toll, eine Gastfamilie zu finden. es wäre toll, wenn man in der Zukunft deutsche Familien finden könnte, die vielleicht oder die Kinder bei sich auf, für eine gewisse Zeit bei sich aufnehmen könnten. In, ja uh, in Deutschland ist es so, dass auch die Leute sich, also die Bürger in Deutschland, sich uh, gesund mit der Atomkraft, Atomkraft auseinandersetzen und dass man darüber reden kann. Und deswegen denkt sie, dass uh, da denkt man in Japan, dass die Kinder in Deutschland sehr gut aufgewachsen sind. Und über die Gespräche, die man dann in Deutschland führt, über die Atomkraft, wird auch wieder etwas Neues gesät und sie werden gestärkt. Also es wird auch wieder Wissen gesät. Und dann können sie zurückkehren, immer wieder, also sie können mit den neuen Erfahrenen zurückkehren nach Japan und irgendwann in der Zukunft vielleicht eine, eine hohe Position einnehmen und für Fukushima arbeiten, für, für Japan dann da sein. Also es wäre toll, wenn, also ich bin auf der Suche nach einer Gastfamilie oder nach Gastfamilien, wer Interesse hat, bitte, also, also kommen Sie auf mich zu. ,あの also es ist noch nicht, gibt noch nichts Konkretes, aber wenn jemand Interesse hat, bitte kommen Sie doch einfach auf mich zu. じゃあ、 Immer wenn man sich mit einer Krisenregion beschäftigt, geht es einem so, dass man an die Grenzen unserer Informationsgesellschaft stößt, denn es gibt die eine Information und es gibt die andere Information und es gibt eben die Information, die tatsächlich einen Informationswert hat und es gibt eben auch die gezielte Desinformation. Das merken wir alle auch und da stoßen wir an die Grenzen unseres Informationszeitalters und auch an die Grenzen des Internets, das wissen wir alle. Deswegen denke ich, dass es umso wichtiger ist, dass wir authentische Berichte haben von Menschen, die eben aus diesen Krisengebieten berichten können, weil sie dort selber äh, hinkommen, weil sie dort Kontakte haben und weil sie selber aus eigener Erfahrung berichten, um was es dann geht. Das ist das immer noch, denke ich, das beste Mittel gegen die Desinformation, von denen wir ja aus allen Krisengebieten äh, dieser Erde auch überschwemmt werden. Frau Kato, ja. herzlichen Dank. Ähm, jetzt soll es natürlich auch noch die Möglichkeit geben, ähm, dass Sie aus dem, äh, aus, aus dem Publikum, von unseren Zuhörern, Engagierten Fragen stellen können. Ja, bitte. Denkst du noch an die Spendendose, dass du die gleiche Zeit hast? Ah ja. Ja, äh, genau. Danke für die Erinnerung. Die, eine Spendendose sollte noch durch die Reihe gehen. Wo, wo gibt es die denn? kommt gleich. Die kommt vorbei. <lacht> Gut. Sie kennen ja, den Sinn sich mit der Rottdose Spende. Ähm, ich bringe Ihnen das Mikro vorbei. Du Okay. Um, well, actually, I've been thinking about this uh, homestay possibility uh, for a while, um, and uh, I wondered if I could get this going, so I know how to get it going. So I approached two uh, Japanese-German uh, friendship groups, but um, Uh, I didn't get any response. So then I wrote um, a postcard to the uh, rat house put it in the suggestion box. I've heard nothing since. So basically, yeah, I just wondered how do we get this going? Or should we just individually contact um, in Japan? But that seems, uh, it seems it would be not so well organized if we individually yeah. contact uh, Frau Frau Kato I think I think what do others think about her it's possible. Frau Kato said ich habe es jetzt gerade übersetzt I told her what you said and she said give her uh, she will give you her card And please connect her. And she will give you, uh, if you're interested on homestay. Um, also, I'll give you um, some information yeah. about homestay. Mm -hmm. If you're interested, she can send you uh, also per email information. My question is how do you. Well, In fact, unfortunately, I myself, uh, I only have a one room apartment. <laughs> I, I myself can't offer anything. But I would like to help to get this project going in Stuttgart. And I just wonder, how should we in Stuttgart do this? Wie können, wie können wir das in Stuttgart machen und verbreiten und organisieren und ich denke, dann ist es einfacher, wahrscheinlich schon über die evangelische Kirchengemeinde zu gehen. Äh, das besteht ja eine enge Verbindung, oder? Also, ich denke. Wir haben nicht die Details, aber da kommt es So. Gut. So. So. Also ja, da braucht Frau Kato, glaube ich, noch ein bisschen auch, das ist ein, ein Gedankenansatz von ihr gewesen. kann also es, also, es wird, das wird jetzt, es wird jetzt äh, in die Wege gebracht. Und dann vielleicht, muss man gucken, wie man das macht, aber ich denke, da kriegen Sie es bestimmt vielleicht über die Kirchen gemeint, ich weiß nicht, also da haben wir noch die Wege dann. Oder. Das kann man sicher gerne erfahren. Ich denke, das sind Planungen, die, die, die jetzt laufen. Und man muss noch sehen, wie sich das entwickelt. Also, sobald ja. sie weiß, wie es vonstatten geht, sie will das auf jeden Fall irgendwie ihnen dann zugänglich machen oder dann der Gemeinde. Ja, noch Fragen? Also, ich hätte auch noch viele Fragen über Japan. Ist da noch? Ich würde gerne wissen, wer die Arbeiter sind, die diese Dekontaminationsarbeiten ausführen müssen, wo die herkommen, ob es da ein Austausch gibt mit den Einheimischen und wie die Situation bei den Arbeitern Natürlich sind unter den Männern auch Leute, die in Fukushima wohnen, aber die meisten sind außerhalb der Region von Fukushima. Die kommen von irgendwo, also von innerhalb von Jahren irgendwo her, arbeiten darum. Ja, das ist in, sind tage drüber quasi. So, so, so, so. das ist das Problem. Es handelt und man weiß nicht, woher sie kommen. Und es ist natürlich dann das Problem, dass auch viele Betrügereien oder es passiert immer mehr in Fukushima. Und das ist das die Nebenwirkung, sagt sie also es gibt jetzt in der Zwischenzeit Gewaltigungen, man weiß nicht wer das war zum Beispiel, oder es gibt viele Streitereien, Schlägereien. also es hat wirklich zugenommen. Also, das heißt, es soll nicht heißen, dass alle Tagelöhner jetzt schlecht wären, aber es gibt da, beziehungsweise das ist jetzt die Situation Kann ich da. ich vielleicht noch kurz ergänzen, das Problem der Tagelöhner ist auch noch, dass sie von Gesundheits Gesundheitsdaten nicht erfasst werden. Das heißt, es gibt einige wenige TEPCO-Arbeiter, die gut gesundheitsmäßig kontrolliert und überwacht werden. Das ist bei den ganzen Tagelöhnen nicht der Fall. Die fallen vollständig aus den Gesundheitsversorgung heraus. Das ist ein großes Problem. Damit wird es auch schwierig werden, tatsächliche Folgezahlen, auch der Arbeiter, für die Zukunft zu finden, aber das hat System. Das muss man sich immer wieder deutlich machen. Japan ermöglicht sich dadurch sozusagen, dass es scheinbar nur gesunde Arbeiter gibt. Weil die, die krank werden, werden nicht erfasst. Jetzt haben wir über zwei Gruppen gesprochen: um die armen Kinder, das ist ein Langzeitproblem. Und um die Arbeiter, die sich eventuell verstrahlen, ist relativ kurzfristig. Was passiert denn eigentlich mit diesen Hunderttausenden, die durch den Tsunami um Leben, um Gut, um Land, um alles gebracht wurden? Wer hilft denn denen? えっと、地域 es gibt die region die von der tsunami ist und es gibt eine andere region die jetzt von dieser radioaktivität betroffen ist。die Gebäude, die von der Tsunami getroffen sind, die sind, liegen ja mehr im Norden, die sind fast alle wieder aufgebaut. Und, uh, um das Atomkraftwerk herum 30km, um 30 Kilometer umkreis Umkreis, 30 Kilometer, da darf man noch immer nicht reingehen. Aber die Leute, die darin gewohnt haben, die leben jetzt woanders. Die, die sind alle <coughs> letztendlich äh, verlegt worden. Und innerhalb von, jetzt waren wir 30 Kilometer, also 60 Kilometer, in dieser zwischen 30 und 60 Kilometer ist ja auch eine, also eine äh, Versäugung letztendlich aufgetreten. So ohne noch Und da leben die Leute ganz normal weiter, ohne dass sich jemand verbirgt oder jemand sich darum kümmert. Vorher wurde in der Karte gezeigt, wie sich das übers Meer ausbreitet als in einer industriellen <lacht> Versorgung und auch in Japan selber. Gibt es da eine internationale Organisationen von der UNO oder der WHO, die das systematisch untersuchen und mit anderen Ländern dann auch einen Austausch gibt, welche Auswirkungen das weltweit hat, und in Japan. Also wo wird denn das jetzt untersucht bei Ebola? Es ist ja schlimmer wie Ebola eigentlich, da wurde ja viel Überweiterung machen, also wie man das für die Weltbevölkerung insgesamt untersucht. Also die IAEA, also die internationale Atomik Energy Mission, die kümmert sich darum, aber die IAEA war die Aber die sagen dass wie die wenn ich das noch kurz ergänzen darf, die Internationale Atomenergiekommission ist natürlich ein Lobbyverein. Das heißt, es hat die Unterstützung der Atomenergie auf seinen Fall geschrieben. Das hat Konsequenzen, weil diese internationalen Organisationen zusammen mit der japanischen Regierung diese Verharmlosungstendenz aufweisen. Was unter anderem dazu führt, dass die Rückkehr äh, in Gebiete, die 20 Millisievert pro Jahr äh, an Verschraulung, Bodenkontamination haben, als unbedenklich gesehen wird. Dahinter steht die japanische Regierung, aber auch die internationale Atomenergiekommission, die sagt: äh, ach, bis 100 Millisievert ist es überhaupt kein Problem, da leiden die Menschen gar nicht. Nur um das zu ver Gleichen als IBPNW mit den internationalen Daten und mit den Wissenschaftlern, die atomkritisch sind. Wir fordern, dass Kinder nur in Gebiete zurück dürfen, die ein pro Jahr beinhalten, um Gesundheitsgefährdung zu minimieren. Das äh, verhört aber oft, äh, das ist verhört also, äh, uns keiner zu, die japanische Regierung bagatellisiert und weiter. Aber nur, dass sie die Größenordnungen ich habe ja auch diesen Unswerten durch kurz zitiert, der internationale, der, die internationalen Organisationen äh, vertuschen alle zusammen. Wie groß ist denn der Normalwert? Zum Beispiel Es gibt so einen Grenzwert. In Japan oder, oder bei uns? No. Ja. Wir, wir haben Mikro, so Mikro, Mikro. Mikro. Wir haben, äh, wir haben diesen 1 7 Grenzwert in Deutschland. Wenn äh, der überschritten würde, müssten Kinder aus dem Beton evakuiert werden. Und das fordern wir auch, äh, dass das weltweit geht. Strahlungsarbeiter, um das mal so zur Hand haben, äh, dürfen bis zu 20 Millisieger pro Jahr erhalten. Das muss man in Japan den Kindern und den Frauen und den normalen der no So nur damit sich diese unterschiedlichen großen auch kennen. die also uh, die, die Bevölkerung die nimmt natürlich selbsthilfe wieder und sie ist, uh, viele leute oder nicht viele aber einige die nehmen einfach die sich den geigerzähler zur hand laufen um da wo die kinder spielen zur so schule gehen. Uh, erfassen das alles in Listen und uh, möchten dann natürlich auch zeigen: schaut mal her, so und so sieht es da und da aus. Und das möchte man natürlich dann der Regierung dann Ähm, Nach der Supergau äh, hatte ich so den Eindruck, dass in Japan eine äh, Anti-Atombewegung entsteht. Da gab es Demonstrationen, es gab die Adaption der, der, der westlichen Symbole und alles Mögliche. Und jetzt, wie Sie es beschrieben haben, ist das alles auf dem Rückzug. Das heißt, ähm, wir, wir, haben hier die, wir haben die Situation, dass äh, die, die Bevölkerung, wie Sie es beschreiben, der Regierung wieder glaubt. Wo ist dieses? Dieses Fünkchen Kritik, was da entstanden ist, ist das uns völlig abhandengekommen? Oder gibt es dieses Pflänzchen noch, dass wir das wir es nochmal besser hören? Ja, ja, So, So, Also, es gibt noch diese Bewegung gegen Atomkraft. Also, die Bewegung gibt es noch. Tokuni, Osaka, ja. Also, vor allem in Tokio, Osaka, in den großen Städten. Da gibt es auch noch Demonstrationen. ,あの ,あの ,20 also das Problem ist halt, dass bei der Wahl die Leute nicht, also die Wahlbeteiligung ist extrem niedrig. In Fukushima war sie gerade nur 20 Prozent. Also sie uh, hat auch die 50 Prozent in größeren Städten nicht überstiegen und das ist eigentlich das Hauptproblem. Und deswegen fühlt sich die Regierung natürlich auch nicht angesprochen. Wir haben bisher nur von der direkten Bestrahlung gesprochen. Aber wir haben ja die Nahrungskette und der Mensch steht am Ende davon. Essen die Japaner denn immer noch so gerne Fisch und wie geht es damit weiter? Also, uh, es wird wird gesagt, dass, je nach nach uh, Gemüse die äh, Kondominierung von den von, von Nahrungsmitteln unterschiedlich ist. Also die Samen, die in Fukushima eingebaut werden, und äh, die, da gibt es eine Regelung, bis dahin ein Grenzwert, und alles, was unterhalb des Grenzwertes ist, darf verkauft werden, was drüber ist, nicht verkauft. Aber ,あの alles, was natürlich angebaut wird was versucht wird zu verkaufen, das wird äh, dann natürlich wird billig oder günstig verkauft. die anderen Zahlen aus anderen Regionen das sind extrem toll. Ich Fische, die Fische, die natürlich in Fukushima, in der Nähe von Fukushima, Gefangen uh, uh, werden, die kann man nicht essen. Aber die uh, Fische, die in Tokio gefangen also, werden, also bei Tokio, die, uh, die kann man essen. ,あの also, das Meer sei noch nicht so richtig untersucht worden und deswegen hat man noch keine Zahlen. <laughs> Also ich weiß nur, dass der Thunfisch, also der ist nicht direkt vor der Küste total verseucht wäre und den sollte man auch in Japan nicht essen. Außerdem haben die Wissenschaftler letztes Jahr festgestellt, dass das äh, atomar verseuchte Wasser bis vor die Küste von Kanada gelangt ist, allerdings ziemlich niedrig bemessen und es hätte keine Auswirkung auf die Fische und eigentlich auch nicht auf die Menschheit. Aber Sie haben auch gerechnet gehabt, dass es eineinhalb Jahre früher angekommen ist, das atomar Wasser, wie sie eigentlich gedacht haben, und weiterhin fließt das atomar Wasser rein ins Meer, also wird es auch weiter im Kreislauf sich bewegen. Ja. Und das Wasser läuft definitiv immer in Kazin. Vor ungefähr einem Jahr hat uns die Meldung über dieses neue japanische Geheimnisgesetz sehr erschreckt. Möchten Sie etwas dazu sagen, wie die Auswirkungen sind? 秘密